Trail nach San Romerio bei der Wegekreuzung gerade weiter. So. Na ja. Na ja. Ganz schön. Für mich schon eigentlich, ich fahren leider. Das ist, ist schön. Senare om er jo. Chiesa San Romerio. No, no. Hallo? Hallo? Berghütte San Romerio. Abfahrt nach Viano. Querung des Wahlvieleit. Viano bei der ersten Kreuzung gerade weiter bei der folgenden Gabelung gerade weiter. Oh, in den die Ruinen vom Piazzo. Über eine Treppe gelangen wir in Roncaiola wieder auf die Straße. Abfahrt nach Tirano. Rechts halten bei den Weingärten im Wald Telina. Nach der letzten Serpentine nicht die Abzweigung und den gepflasterten Weg nach Tirana übersehen. Abzweigung in den Trail nach Campo Colonio. Rechts abzweigen in markierten Tränen. yo Vorsicht bei dem Andreaskreuz mit der Kette auf der anderen Seite. Grotti di Piatomala, wo zwei Dolche aus dem 17. Jahrhundert gefunden wurden. beim Wegweiser rechts im verblockten Trail hinunter nach Campo Longo abbiegen. In Campo Colonia über die Brücke fahren und links in den Pfad einbiegen. Abzweigen zur Route, die uns am 360-Grad-Kreisviadukt vom Brusio vorbeiführt. Der berühmte 360 Grad Kreisviadukt von Prusio. Die Hauptstraße mit Vorsicht gerade überqueren. Linksseitig des Broschiavo-Baches geht es zum Ort Rusio. Vor Brusio fahren wir zuerst den Feldweg hinauf. fahren dann gerade einen steilen Zingel zur Straße hinauf. Anfahrt zum Trail zum Lago di Bruschiavo. Nach dem Strommast fahren wir gerade weiter in einen Karrenweg. Und bald darauf in den Single entlang der Strommasten. Sobald wir die Hauptstraße erreichen, biegen wir auch schon rechts ab Richtung Uferweg. Te laco ti poschiavo. der große Parkplatz und das gelbe Hotel Racelli in La Prese.